für die Nachhaltigkeit, für das, was bleibt, war es uns halt ein besonderes Anliegen gewesen, alles, was wir im Rahmen dieser Schulung entwickeln, als freie Bildungsmaterialien zu entwickeln, so dass dieses Schulungskonzept quasi jetzt äh, unterlegt ist mit einem Curriculum. Da sind alle Sachen drin, die wir erarbeitet haben in den vier Kombischulungen, von den Arbeitsblättern bis hin äh, zu methodisch und didaktischen Hinweisen, wie quasi so, ein Barcamp, äh, so eine Barcamp-Schulung